Neue Heizung kaufen. Hier erfahren Sie ein paar Hintergründe, warum ich diesen Job mache, damit Sie den Vorteil haben, die Fehler nicht noch einmal zu machen, die ich gemacht habe, indem wir die falsche Heizung in unserem Neubau eingebaut haben. Neue Heizung kaufen. Ich bin Johann Beurer und Heizkostenrebell. Okay. Das ist ein Arbeitsname, der sich ganz gut anhört. Deshalb habe ich den so gewählt. Hintergrund, warum ich vor der Kamera stehe, ist der Tatbestand, dass wir vor vielen Jahren, im Jahr 2007, 2008, ein neues Haus bauten und die Heizkosten daneben liefen. Exorbitant hoch. Aus diesem Grund stehe ich heute vor der Kamera und stehe Ihnen zur Verfügung, um Ihnen zu helfen, dass, wenn Sie eine neue Heizung kaufen müssen, dann die richtige Auswahl treffen. Die richtige Auswahl heißt ganz einfach hinschauen und rechnen. So rechnen, dass einfach die Investitionsgröße und auch die Verbrauchsgröße zusammen einen vernünftigen Wert ergeben. Jetzt werden Sie sich fragen, was habe ich davon? Diese Frage ist natürlich richtig. Ganz einfach, wenn Ihnen das Warum wichtig ist, warum Sie bestimmte Dinge tun sollten in Ihren Gedanken, dann werden Sie auch für das Wie die richtige Entscheidung treffen und den richtigen Plan einsetzen. Es geht immer um die Sinnhaftigkeit des Handels. Es gibt Schwarz und Weiß. Es gibt Befürworter und Gegner. Es gibt einfach Links und Rechts. Nun, wo ist die goldene Mitte, nach der wir hier alle suchen? Dazu fällt mir ein, dass es da ein schönes Gedicht gibt von Johann Wolfgang Goethe, der eines Tages in einem Gasthaus irgendwo in Baden-Württemberg, gehe ich davon aus, reingegangen ist und dort, es war eine Stammtischrunde vorhanden, aber da hat er sich nicht dazu gesetzt, sondern separaten Tisch, ein Glas Wein und ein Glas Wasser bestellt. Die Stammtischrunde, die wohl ganz locker drauf war, hat sich natürlich köstlich über ihn amüsiert, und das auch sehr lautstark. Nun, als er das Gasthaus verließ, hat er, so schreibt man heute im Zitat, auf den Tisch ein kleines Gedicht gekriegselt, und das zeigt viele, viele Inhalte. Das lautet, Wasser allein macht stumm, das zeigen im Bach die Fische. Wein allein macht dumm, das zeigen die Herren am Tische. Da ich keines von beiden will sein, mische ich lieber Wasser mit Wein. Also, der richtige Mittelweg ist die Mischung von beiden, zwischen Investitionskosten und Verbrauchskosten. Und was in dem Gedicht noch drin steht, ist, dass man sich selbst seine Meinung bilden muss. Und dazu braucht man eben nicht Stammtischbrüder, sondern etwas Wissen. Also, wenn Sie sich dafür committen können, dass Sie etwas Wissen aufbauen wollen, dann sind Sie herzlich willkommen. Denn dazu kann ich Ihnen vieles bieten mit einfachen Worten. Es gibt ja bereits viele Videos in YouTube, die Sie anschauen können, wo ich schon viele, viele Dinge preisgebe. Aber mein Wissen zwischen 2010, als ich die Energieberaterausbildung machte und 2019, als ich begann, mit dem Wissensspeicher habe ich natürlich die Erfahrung von über 3000 Kunden darin gespeichert. Die Probleme sind überall vergleichbar, die Lösungen auch. Auch wenn es um Schimmel geht, es ist immer ein vergleichbares Problem. Manchmal gibt es natürlich ganz spezielle Probleme, aber das können wir ja natürlich speziell bereden. Um auf den Punkt zu kommen biete ich Ihnen ganz einfach an, wenn Sie auf die Homepage gehen, haus-infrarotheizung.com. Dort biete ich ja die Module an. Das sind zum einen die elf Gebote, die elf Gebote, die Sie kostenlos anschauen können, um dann mal ein bisschen Einblick zu kriegen über das neue Denken. Denn Sie müssen einfach anders denken, damit Sie da zum richtigen Ziel kommen damit Sie das Wie sehr gut planen können. Dann gibt es dort das Angebot, dass Sie sich für das Live-Online-Seminar einbuchen können. Das ist kostenlos. In diesem Live-Online-Seminar zeige ich bereits live Zugänge zu verschiedenen Studien, die ganz klar aussagen, wie die Heizungen sich verhalten, wo einfach wirklich klare Fakten dastehen. Es geht immer um die Investitionskosten, die letztendlich auch verteilt über 15 oder 20 Jahre pro Monat hineingerechnet werden sollen, damit man einen echten Vergleich hat zwischen den unterschiedlichen Heizungsarten. Es macht keinen Sinn, hohe Investitionen einfach zu investieren und zu glauben, dass man danach eine niedrige Betriebskosten hat da kann man falsch laufen. Wir sind da auch falsch gelaufen, denn in unserem neuen Haus gibt es eine Wärmepumpe, Tiefenbohrung, Dämmung, Fußbodenheizung, was man halt alles dazu hat, um günstig wirklich zu heizen. Das Gegenteil war der Fall. Damit es Ihnen nicht so geht wie mir, da sind einfach Fehler passiert, die der Installateur zu verantworten hat. So kann ich Ihnen natürlich auch für den Neubau einige Tipps geben, wo Sie enorm Energie sparen können. Auf der Homepage sehen Sie natürlich auch ein weiteres Modul, das heißt Planen und Berechnen. In diesem Modul gehen wir gemeinsam hin und berechnen jeden Raum Ihres Hauses. Das bedeutet, dass Sie nachher genau wissen, welcher Raum welche Heizleistung notwendig hat. Das liefert kein Energieausweis und das liefert auch kein Energieberater und auch kein Architekt und auch kein Installateur. Die gucken immer das ganze Haus an und sagen, wird schon passen. Nehmen wir halt ein paar Kilowatt mehr, bauen eine Zentralheizung ein. Nur ein paar Hinweise, aber da steckt letztendlich das Geld drin. Es ist letztendlich immer die Frage die, ob sie einem guten Verkauf glauben oder ob sie selbst die Daten sich erarbeiten oder mit mir gemeinsam erarbeiten und dann Fakten zur Hand haben, die Sie jeden Fachmann vorlegen können. Das dürfen Sie gerne tun. Ich erwarte dann natürlich auch Fakten der Gegenargumente, aber keine weichen Fakten, sondern beweisbare Fakten. Ich würde mich freuen, wenn Sie nun in einem der kostenlosen Seminare oder auch bei den Elf Geboten dabei wären und die mal durcharbeiten würden, dann sehen wir uns vielleicht auch irgendwann mal persönlich. Es gibt noch einen wichtigen Punkt. Wenn Sie bei mir Kunde geworden sind, dann gibt es eine Option dazu. Und zwar diese Option ist kostenlos. Sie werden dann betreut im gemeinsamen Gruppencoaching mit meinen alten Kunden, alten im positiven Sinne, die dabei sind und die natürlich auch ihr Basiswissen mit eintragen und ihre Erfahrung mit eintragen. Sie sehen, ich baue darauf, langfristig mit Ihnen zusammenzuarbeiten, denn das beweisen auch die vorhandenen Kunden, die bei diesen Live-Seminaren, das sind dann die technischen Coaching-Seminare, da bekommen Sie eine Menge Basiswissen aus erfahrener Hand. Das ist noch viel mehr wert als jedes theoretische Geschwätz. In diesem Sinne freue ich mich, wenn Sie sich irgendwo einbringen und wir uns vielleicht irgendwann persönlich kennenlernen. In diesem Sinne verbleibe ich, wünsche Ihnen alles Gute, Ihr Joachim Bauer.